Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Vlog. Heute geht es um das Thema Schreiben. Und ich bin dieses Mal äh, nicht unterwegs, sondern ich bin da, wo ich eigentlich 90% der Zeit arbeite tatsächlich, nämlich hier an dem Rechner. Ähm, ich habe das große Glück, dass ich äh, für Powerlight Works zum Beispiel die also fast mittlerweile fast alle Drehbücher schreibe, und äh, das macht mir auf jeden Fall riesigen Spaß. Und das Coole daran ist, ähm, dass wenn man jetzt eine abgeschlossene Sache schreibt oder eine Serie, man relativ schnell danach ein Ergebnis zu sehen bekommt. Und das ist natürlich ein total verrücktes Gefühl, wenn man die Zeilen, die man gerade geschrieben hat, dann tatsächlich jemanden sprechen hört und äh, der Schauspieler oder derjenige halt dieser Figur, die man im Kopf hatte, Leben einhaucht. Und generell eine gewisse Szene, die man geschrieben hat, plötzlich umgesetzt sieht. Das ist natürlich wahnsinnig beeindruckend, so für einen selber. Aber äh, ich habe nicht nur das gemacht, sondern ähm, auch mal einen, irgendwann mal einen eigenen kleinen Roman geschrieben, an dem ich immer noch arbeite. Das ist ähm, mal so eine Version gewesen, so ein Muster, was ich mir habe schicken lassen. Ähm, ein Science-Fiction-Roman, über den ich hier bestimmt äh, in Zukunft noch mal ein bisschen mehr berichten werde. Der heißt Fatalis ist, ähm, wie gesagt, Science Fiction. Und darüber werdet ihr bestimmt mal ein bisschen mehr hören. Das beschäftigt mich zurzeit wieder. Den schreibe ich schon seit fünf, sechs, sieben Jahren. Und das ist schon das Erste, worüber ich mit euch reden will. Äh, weil viele Leute mich gefragt haben, wie das bei mir mit dem Schreiben ist. Wenn ihr was schreibt, ist es immer gut. Schreibt viel, lest viel. Immer schreiben, schreibt Kurzgeschichten, schreibt nur Erlebnisse auf, schreibt Szenen auf. Egal, schreibt sie aber hauptsächlich einfach auf. Ähm, nur was ihr nicht machen solltet, ist aufschreiben, wenn ihr jetzt eine größere Geschichte schreiben wollt zum Beispiel. Schreibt sie nicht auf und, und lasst sie liegen und setzt euch einen Monat später wieder ran. dann Ihr werdet sehen, ihr müsst das ganze Ding wieder durchlesen und gucken, was habe ich da jetzt nochmal geschrieben. Ähm, und manchmal bin ich selber überrascht von den Sachen, wo ich dann denke, oh okay, das habe ich so geschrieben, cool. Äh, Wow, oder manchmal denke ich auch, oh, das habe ich geschrieben, shit. Ähm, deswegen versucht immer dran zu bleiben, wenn ihr was schreiben wollt, so eine längere Geschichte. Bleibt dran, nehmt euch Zeit dafür, schreibt kontinuierlich weiter, weil ihr werdet irgendwann vor dem Problem stehen, dass dieses Buch zum Beispiel ist jetzt sieben Jahre alt oder so und ihr lest das dann durch und denkt euch, oh mein Gott, was habe ich geschrieben? Und setzt euch natürlich an den Rechner und versucht, das Ganze umzuschreiben oder zu verbessern. Und man gerät so ein bisschen in die Gefahr, alle zwei Jahre sein Buch einfach nur zu überarbeiten und nie eine Version mal rausgebracht zu haben. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, der so ein bisschen mit dem Schreiben anfängt, anfängt ja, schreibt viel, aber gibt es auch Leuten zum Lesen, holt euch Feedback oder veröffentlicht es auf eine irgendwie geartete äh, Weise. Heutzutage ist es, extrem viel einfacher Sachen zu veröffentlichen. Zum Beispiel, ihr könnt, meinetwegen, könnt ihr einfach, lasst 20 Exemplare davon drucken. Dann habt ihr es in der Hand, ihr habt das Gefühl, ihr habt was geschafft. Und wenn ihr meint, ihr müsst das verbessern, schreibt halt Auflage so und so rein. Und das Zweite ist, was ihr auch noch machen könnt, kann natürlich auch das als PDF veröffentlichen und ins Internet stellen. Oder was ich auch schon gemacht habe, Ihr, wenn ihr einen Sprecher kennt oder ihr selber vielleicht sprechen wollt, sprecht es, lest es einfach mal vor und zeichnet euch dabei auf. Und ladet es bei, den Finger bei YouTube hoch, wenn ihr euch jetzt nicht traut, das zu veröffentlichen. Aber Hauptsache, ihr bringt es raus unter die Leute und holt euch Feedback und ähm, schaut, was die Leute dazu sagen. Und das ist auch auf jeden Fall eine große, Motiva große Motivation. Wenn ihr euer Werk rausbringt und äh, ein paar Leute sagen, ja, das finde ich ja ganz cool und so, machst du weiter? Das ist nicht nur intrinsische Motivation, sondern auch natürlich von außen kommt natürlich auch eine gewisse Motivation, wenn Leute das lesen und sagen, hey, cool, gefällt mir, wie geht's weiter und dann Fragen stellen und ihr euch dann versucht, dem zu erklären, wie eure Welt funktioniert. Versucht es auf jeden Fall. Also es gibt ja im Grunde genommen auch verschiedene Formen von Leuten, die schreiben, also verschiedene Typen, sage ich mal. Ähm, da gibt es zum Beispiel Leute, man nennt sich zum Beispiel Gärtner, ähm, die einfach anfangen, eine Geschichte zu schreiben und die noch gar nicht wissen, wohin die Geschichte geht. Und diese Geschichte entwickelt sich dann im Laufe des Schreibens immer mehr und wird immer größer. So ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Tolkien. Ähm, er war so ein Typ, er hat einfach die Geschichte geschrieben. Er wusste selber noch nicht, wo es hingeht, hat einfach angefangen. Und er hat auch das gemacht, was ich zum Beispiel nie machen könnte. Er hat einfach, wenn. Er merkte, die Geschichte ging in eine Richtung, die ihm nicht gefällt, hat er einfach alles zerrissen und hat gesagt, ich fange neu an. Und äh, so ein bisschen die Beschreibungen sind immer so, wenn man Leute, Leute hört, die über ihn geredet haben, dass es das wie so eine Art Welle war, die immer ein bisschen weiter ging. Und die Geschichte ging immer länger. Und äh, also so ein Typ bin ich zum Beispiel gar nicht. Ich bin auf jeden Fall ein Architekt, nennt man das. Das heißt, äh, ich konstru konstruiere die Geschichte schon, bevor ich sie schreibe, im Kopf fast fertig um sie dann letztendlich noch runterzuschreiben und gewisse Details äh, zu, äh, hinzuzufügen. Und ähm, das heißt, ich sitze manchmal einfach unterwegs und habe eine bestimmte Szene im Kopf und denke, ah, oh, das finde ich eigentlich ganz cool. Und manchmal überlege ich sogar, lässt sich diese, diese eine Szene in die Handlung, die ich eh schon im Kopf habe, noch implementieren? Aber da muss man sehr vorsichtig sein. Man sollte nie eine Szene einfach nur, weil man sie geil findet, in irgendwas reinbetten, auch wenn sie da nicht reinpasst dann lieber eine neue Geschichte dafür ausdenken. Ähm, aber wie gesagt, ich bin tatsächlich so, dass ich die Geschichte schon eigentlich so ganz grob im Kopf habe. Ich weiß schon, was am Ende passieren soll und was so die Plotpunkte sind. Und ähm, am Ende dann füge ich alles zusammen und schreibe es nur noch runter. Und das ist ja das Hauptproblem. Leute, wenn ihr sowas machen wollt, nehmt euch Zeit, weil das Problem ist, es gibt so Typen, äh, die können das, die können sich hinsetzen und können sofort mit dem Schreiben anfangen. Zugegebenermaßen bin ich so ein Typ. Aha. Nein, also ich bin so ein Typ, also ich kann mich tatsächlich hinsetzen und ich kann einfach eine Stunde schreiben, dann aufhören. Aber ich habe auch genug Leute schon kennengelernt, die schreiben, die sagen, ey, ich muss mich den ganzen Tag hinsetzen. Ich brauche drei, vier Stunden, dann bin ich richtig drin und dann merke ich erst, wie es fließt. So, und dann muss man jeder gucken, was für ein Typ er ist. Und ähm, das ist halt bei jedem unterschiedlich. Und was ihr auf jeden Fall machen solltet, äh, ist, lest Bücher. Also ich habe jetzt als Inspiration für äh, Verstaubt sind die Gesichter zum Beispiel. Beispiel. Ne, habe ich jetzt gelesen im Westen nichts Neues. Äh, hat jetzt nichts mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, aber einfach so, weil da auch einfach coole äh, Erlebnisse sind. Oder was heißt coole, eher so erschreckende Erlebnisse über, über den Krieg halt. Und äh, ansonsten lese ich gerade dieses Buch, Vergiss die Zeit der Dornen nicht. Das ist so ein bisschen... Dass man sich so ein paar Situationen oder Erlebnisse raussucht, ähm, die man vielleicht in seine Serie einbauen möchte. Und da darf man jetzt keine falsche Scham haben. Die meisten Leute kopieren Sachen oder holen sich Inspirationen. Nennen wir es mal so, holen sich Inspiration woanders. Also scheut euch nicht davor, Bücher zu lesen. Und vielleicht die Situationen, die ihr cool fandet, oder, oder Emotionen oder Sachen, die aufgetaucht sind, auch zu verwenden. Also was ihr halt nicht machen solltet, ihr solltet das nicht eins zu eins kopieren, sondern nehmt dieses Wissen auf und äh, seht es und nehmt die Werkzeuge, die ihr dann durch dieses Lesen oder die Erlebnisse, die ihr habt, und baut sie in eure Geschichten ein. Das finde ich jetzt nicht großartig verwerflich, weil wenn man sich gerade die Filmbranche anguckt, wo auch halt viele Drehbücher geschrieben werden, natürlich, da wird nur kopiert und geklaut. Es kommt halt darauf an, dass du aus dem, was du genommen hast, dann, dann auch dein eigenes und was Einzigartiges draus machst. Das ist das Wichtige. Ja, und jetzt äh, zum Abschluss noch ein paar Worte zu dem, was ich jetzt gerade so mache. Ich habe ja schon gerade gesagt, dass ich äh, verstaubt sind die Gesichter, die die nächsten Drehbücher schreibe. Da bin ich gerade bei Drehbuch Nummer 7. Und ich habe auch gemerkt beim Schreiben selber, also ich habe, wo habe äh, ich es hier? Ich habe mich beim Schreiben selber natürlich auch... Jetzt allein schon durch diese sieben Drehbücher verbessert, weil ein Buch schreiben und ein Drehbuch schreiben sind zwei völlig verschiedene Dinge und Dialoge irgendwie natürlich klingen zu lassen ist was ganz anderes. Vor allen Dingen, wenn du sie dann im Film siehst, dann gibt es manchmal Dialoge, wo du merkst am Set, oh, okay, das funktioniert nicht, das funktioniert alles nicht, Und der Schauspieler kürzt dann Sachen automatisch ab oder kommt zu dir und sagt, hey, kann ich das auch hier anders sprechen, Da muss man dann... Bisschen flexibel sein, wenn der Dialog jetzt nicht mega essentiell ist für die Handlung. Ähm Und äh, also das ist auf jeden Fall ein Erfahrungswert, den ich euch mitgeben kann, wenn man Drehbücher schreibt. Ähm, ansonsten habe ich dieses Buch hier gelesen. Ähm, mir einen Freund geschenkt: Screenplay, The Foundations of Screenwriting. Sehr interessant. Und äh, das hat mir, glaube ich, meine Schwester geschenkt von der Idee zum fertigen Text, auch für viele Marker reingemacht. Äh, da sind so Übungen drin und das hilft tatsächlich. Also wenn ihr mal die Hand an sowas hier legen könnt, ähm, lest euch das mal durch. Da sind viele Sachen drin, die, die man vielleicht auch so lernen würde irgendwann, aber es dauert halt und so sparst du dir einfach viel Zeit, weil diese Leute haben viele Bücher geschrieben. Die kennen die typischen Fehler, die man machen kann. Die wissen, was Leser einem verzeihen und was sie einem nicht verzeihen. Und deswegen Holt euch ruhig Literatur, wenn euch das interessiert, und lest ruhig mal eine Runde rein. Ähm, ja, also verschraubt sind die Gesichter, schreibe ich gerade, und ich schreibe gerade noch ein anderes Drehbuch zu unserem Powerlightworks Steampunk-Film, der bald kommen soll. Arbeitstitel ist Lost Land. Dazu bestimmt auch bald mal mehr. Ähm, des Weiteren schreibe ich natürlich immer, bin ich im Gedanken, immer bei äh, Fatales, da werde ich tatsächlich jetzt den ersten Band in den nächsten Wochen final machen. Ähm, also wen das interessieren sollte, ich werde den bestimmt... Also mein Wunsch ist eigentlich schon, den einsprechen zu lassen, ähm, als Hörbuch. Weil ich selber ein sehr großer Hörbuchfan bin und ich jetzt auch nicht... ehrlich gesagt, jetzt nicht Lust habe großartig, mich jetzt um Druckkosten zu kümmern und hier und da. Ich habe ja schon mal die, die Texte für mehrere Manga geschrieben. Und das ist halt immer ziemlich Aufwand, die dann drucken zu lassen. Denn die Auflage, da musst du schätzen, wie viele Leute wollen das wirklich kaufen. Und das ist dann auch wie immer ein bisschen schwierig. Und das möchte ich mir einfach sparen, indem ich es einfach online stelle. Und sollte sich das da irgendwie ein bisschen verbreiten oder die Leute doch interessant finden, kann man immer noch darüber nachdenken, das als Buch zu veröffentlichen. So sorry, der Akku war kurz leer. doch zu lange lang gelabert wieder. Also wie gesagt, ich würde das gerne als Hörbuch veröffentlichen. Und die Option mit dem Buch drucken hat man ja immer noch. Das ist äh, auf jeden Fall der noch möglich. Aber ansonsten würde ich gerne eigentlich erstmal Band 1, 2 und 3 fertig schreiben. Weil ich habe es eigentlich auch schon wieder im Kopf, aber es fehlt einfach die Zeit, das runterzuschreiben, wenn man so viele Projekte macht. Und irgendwann werde ich mir jetzt die Zeit nehmen, diese Bücher endlich mal abzuschließen. Also das ist eine Sache, die auf jeden Fall noch auf meiner Liste steht. Des Weiteren habe ich noch in meiner Liste seit ewigen Zeiten, weil ich ein, bin ein riesiger Tolkien-Fan. Und bei Tolkien hatte ich immer so das Gefühl, Ah ja, es ist cool, aber es ist mir zu fantastisch irgendwie. Und als dann Game of Thrones kam, dachte ich, ja, das ist genau das, was du machen wolltest. Aber äh, jetzt hat es natürlich schon George R. R. Martin gemacht und tausendmal besser, als ich es wahrscheinlich jemals gemacht hätte. Und dann sieht die Motivation natürlich so eine eigene Fantasy-Geschichte zu schreiben. Aber ich bin dennoch entschlossen, ähm, eine Story zu schreiben. Den Titel habe ich auch schon, der ist schon in meinem Kopf, hat er sich schon eingebrannt. Burning Lands. Darüber werdet ihr bestimmt auch noch mal, wenn ihr Power Works verfolgt oder mich äh, oder mir hier folgt. Ähm, dann werdet ihr bestimmt auch noch mal was darüber zu hören bekommen, äh, bin ich mir relativ sicher. Ähm, jetzt muss ich gucken, ob ich das hier habe. Ja, das ist jetzt. Ist mir jetzt auch nicht zu so peinlich, das zu zeigen. Äh, also ich habe äh, ja gerade angedeutet, dass ich schon für Manga, also für Dojenshi, das sind so von ähm, nicht professionellen Manga-Zeichnern, die nicht bei einem Verlag veröffentlichen. Alle ihre Werke, die sie zeichnen, nennt man eigentlich... Also du so Dojinji, kann man auch Manga nennen, aber viele nennen sie halt du Dojinji. Und da habe ich auf jeden Fall auch für, äh, ähm, für eine Zeichnerin was geschrieben. Die hat mir geholfen, meine Geschichte umzusetzen. Ähm, ist ganz cool, also das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderes, äh, besonderes Gefühl, wenn du eine gewisse Geschichte geschrieben hast und du siehst sie dann nicht auf der Leinwand, das kannte ich ja schon, So, also dass man sie nicht äh, auf dem Fernseher oder auf dem Handy sieht, ähm, sondern dass du sie tatsächlich hier gezeichnet siehst und ähm, in einem Manga-Stil. Das war für mich auch nochmal was total Verrücktes. Ähm, das ist so eine Reihe, die heißt Maybe Destiny. Das ist im Grunde genommen eine Sammlung von Romantik, könnte man sagen, vielleicht sowas so Love Stories, Drama, so in der Richtung... Ähm, ja, da habe ich auch noch irgendwie so eine Art, so, so, so eine Ader, so ein, so ein Fable für und ähm, da wird es bestimmt auch bald weitergehen. Ähm, also abschließend würde ich sagen, äh, dass wenn man schreiben will, man sich auf jeden Fall die nötige Zeit nehmen sollte. Man muss es schaffen, die Motivation aufrechtzuerhalten, auch wenn man mal schlechte Kritiken kriegt. Nehmt jedes Feedback auf als gutes Feedback. Ne? Auch wenn jemand sagt, einfach die Leute sind ja, wenn ihr Glück habt, ehrlich und sagen euch nicht, ja, ich finde es ganz gut und hinter eurem hinter ihrem Rücken sagen sie dann, naja, eigentlich so dolle war das nicht. Also sucht euch auch Leute in der Familie, ist zwar immer gut, aber Familie neigt dazu, Feedback immer zu freundlich zu verpacken. Sucht euch schon Leute, wo ihr wisst, die sagen euch ehrlich, ehrlich die Meinung, wenn die sagen, ey, ich fand es total langweilig, ich habe noch Seite drei aufgehört, dann wisst ihr schon mal, was los ist. Weil fremde Leute, die euch nicht kennen, die sind noch viel härter. Deswegen sage ich, Veröffentlicht euch auch ruhig mal Sachen, die nicht so perfekt sind und guckt, wo, wie reagieren die Leute darauf, was fanden sie doof, was fanden sie gut und nehmt das so ein bisschen als Feedback für euch mit. Ansonsten kann ich nur als Tipp sagen, schreiben, schreiben, schreiben, schreiben.